Tap, tap, tap, tap, tap, tap. So und das Ganze jetzt, meine Süße. Bitte im Rhythmus. Drei, zwei, eins, go. Und tap, tap, tap, tap, tap, tap, oh oh, ich hab mich vertan. Tap, tap. <lacht>